Es gibt viele Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche. Erstens spürst du sicher einen Druck, die passende Lehrstelle zu finden. Zweitens, es gibt viele Prüf- und noch viel mehr Firmen, die Lehrstellen anbieten. Drittens, es gibt auf gewisse Lehrstellen sehr viele Bewerbungen. Und viertens, es sind oft Kleinigkeiten, die von zwischen Zusage und Absage entscheidet. Es geht aber nicht nur dir so, dass du Schwierigkeiten hast, die passende Lehrstelle zu finden. Auch Unternehmen haben Mühe, die passenden Lernenden zu finden. Sieben von zehn Unternehmen sagen, dass sie Mühe haben, ihre Lehrstelle mit dem passenden Lernenden zu besetzen. Wir von justi.ch kommen jeden Tag Anfragen von Schülerinnen und Schülern über, in der gleichen Situation sind wie du. Du bist also nicht allein. Das Wichtigste ist, dass du an dich glaubst. Du hast ein Talent und dieses Talent passt sicher zu einem Beruf. Gang go Beruf anschauen, wo du nicht kennst. Gang schnuppern und frage in deinem Umfeld nach Tipps und Tricks. So. Findest auch du den Traumberuf, der zu deinen Anforderungen passt? Und zum Schluss schau, dass deine Bewerbung nicht wie alle anderen aussieht. Ich habe ein Beispiel von einem Lernenden, von der zuerst keine Lehrstelle gefunden hat und mega lange musste suchen und nachher eine Lehrstelle als Lebensmitteltechnologe gefunden hat. Nach drei Jahren Lehre hat er uns geschrieben, dass das, das Beste ist, was ihm je passiert ist. Möchtest du weitere so Videos haben, gib uns dein Feedback, da unten oder Kommentar, slide in unsere DM. Ich freuen uns. <lacht> <lacht>